Hi, und willkommen. mein Name ist Aniro LP und ich bin kurz zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, wir sind hier in der Forschungsabteilung vom Shinra-Gebäude. Haben uns Hojo gestellt, welcher abgehauen ist, weil er ein paar Monster auf uns gehetzt hat. Und ja, jetzt sind wir hier, um ist zu suchen. Barrett und tiefer sind schon... Nee, da vorne stehen sie. Schon vorgegangen, wollte ich sagen. Aber ja, wir gucken mal mal, was mir schon ins Auge gefallen ist. Hier. Hi, Stehst du auch schön. Okay, wenn ich gerade was festgestellt haben. Ähm. Ja, wir gehen jetzt noch ein weiter nach oben und wir können uns bestimmt hier ausruhen, oder? Ja. Ah, okay. Und weiter geht's. Ai, ai, ai. mir fällt gerade auch ein ich habe überhaupt nicht erfahrungspunkte plus und so ausgerüstet ne? sollte ich vielleicht mal machen wir hängen ein bisschen hinterher barrett so meine frage ist natürlich jetzt gilt erfahrungsboost nur für den charakter der auch ausgerüstet hat oder geht das für alle charaktere das ist nämlich das was ich gerne wissen würde ja ich werde es ja sehen Barrett kann hat erstmal eine weile ausrüsten weil er sowieso ein paar Punkte hinterher hängt, also ja. Wir gehen dann schon mal weiter und suchen Eris, ne? Leute. Ist überhaupt nicht verdächtig geht Wir werden Eris befreien. Befreien? Wieso das? Soweit ich mich erinnern kann, hat sie niemand gezwungen, zu uns zu kommen? Oder sollte sie am Ende etwa eine Art persönlicher Besitz von euch sein? Ihr habt sie mit Marlene erpresst, du Witzwart. Unsere Ansichten divergieren wollen. Hier werden kostbare Versuchsobjekte aufbewahrt, die Geschichte schreiben können. Also sei bitte vorsichtig. Ja, gerade, okay. Wer es Weiß nicht. Wer jetzt knarre war irgendwie so am funkeln oder so. Ich habe, da ist hat jemand schon in der Katzin auf den geschossen. Ich am ein. die Old Republic von meiner Katze abgeschossen. Ja. Mal, ob diese Gardisten echt reichen. Ne? Ich glaube ja eher nicht. Ich setze mal meinen Klingenstrahl ein und dann <lacht> so seid ihr alle ein bisschen dezimiert, ja, in Anzahl, irgendwas zu klauen. Nein, ne? Stufe 36. Ja, ich muss mal hier auf die Erfahrungspunkte achten jetzt mehr sind oder so Und ich halte mich mal falls irgendwas danach kommt mach tiefer so also nicht ist das viel scheint als hätte dich verkalkuliert hm. vermutlich eine unbekannte variable na egal verstärkung ist bereits unterwegs mag schon sein aber zu spät Aber könnt könnte mir mal sagen, was er gesagt hat. Da wäre voll wichtig. Okay, ihr seid gekommen. Ja. Hi. Wir reden später. War Panzerkast okay. ja, ist okay. Ich meine falsch ist das alles, während er hier in einem halben Raum geschlagen wird? Beruhigungsmittel äh, brauche ich nicht. ereignisse sind ja ein bisschen anders verlaufen als im original ganz nebenbei und auf euch beide er war gut okay Du und ich oh gott ist da passiert? Ach ja, ich wollte schon sagen. Ich meine mich zu erinnern, dass diese Typen irgendwie nur Rüstungen sind. Darunter befinden sich nur andere. hatte ich noch Rechte? Hätte ich hab mal vorher gesagt. Dann wäre ich jetzt. wenn alle gedacht, ich wäre voll intelligent. Habe ich doch vorher gesagt. Ja jetzt kann jeder sagen Gott hätte ich auch so sagen können ja ah. Ah. Oh, ich glaube takt noch mann haben den kaputt oh mein gott oder oh, andere wohl erledigt wird maximale wut aha das hat wehgetan. Ich bin jetzt hier oben. Er hat seine Rüstung in die Luft gejagt. Ah, okay. zu spät. Ja. Alles klar, aber wir sind nervig, aber alles okay? Ja, danke. Bin ich froh, verschwinden wir. Bitte. Los. Was ist jetzt? Hier nach. Äh, die Ereignisse sind ja ein bisschen anders abgelaufen, deswegen... Durch gleich mal erklären, wieder dem Original abgelaufen ist. Außer kommen noch einige Antworten. Und ja. Äh, ich bin mal gespannt. Also jedes Mal, wenn diese komischen fliegenden Typen hier auftauchen, kann man sich schon denken, dass das irgendwas anderes ist. Was ist das für ein Viech? Oh. Interessante Frage. Oh, echt oh. Nicht? Oh. Ihr wollt wissen, was ich bin? Hm. Ich kann nur sagen, dass ich das Wesen bin, das ihr vor euch seht. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mich akzeptiertet, wie ich bin. 13. Die Kennung, die mir Hojo gegeben hat. Äh, uh, und wie lautet dann dein richtiger Name? Wir hat noch nicht verraten. Er ist entkommen? Aber ich weiß ihn. So Was nun? Oh, eine typische Cloud Szene wieder, ja, wäre jetzt gut. Leute, braucht mir nicht helfen. vibrieren Okay. Ach ja, euch gibt es ja auch noch. Hey, Reno, wie wäre es, wenn du deine Wunden versorgst? Hm. Würde ich ja gern. Unternehmen wir nichts wegen Sektor 7? Was können wir schon tun? Überhaupt, war das nicht ein bisschen übertrieben? Wenn wir es nicht getan hätten, hätte es ein anderer gemacht. Und diesem jemand haben wir erspart, sich die Hände schmutzig zu machen. Betrachtet es einfach so. Du verlangst das Unmögliche. Gut. Wie ist es dann hiermit? Die Opfer waren nötig. Für die Balance. ha? Huh? Man darf nicht nur nehmen. Man muss auch mal geben können. Das meinst du nicht wirklich ernst, oder? Wer weiß. Ja, habe verstanden. Der Vizedirektor ruft. Kapitel 17. Flucht aus dem Chaos. Laut. Na, endlich. Du bist wach. Bist du okay? Ja. Wo sind wir? Hier habe ich gelebt, als ich ein Kind war. Nicht so als kann ich mein Schwert irgendwie da kurz hinpacken Na, ne? da ist eine Lila eine Kiste schlafen Nein, ich will die Kiste. Ein Metallstab. Ah cool. Kann ich aber jetzt nicht ausrüsten Doch. Ich muss noch die anderen Sachen ja alle lernen. Aber das geht ja schnell, ne? Ja vielleicht ein bisschen hier hoch. Fühlst du dich besser? Sonst leg dich lieber hin. Ich habe mir dieses Zimmer mit meiner Mutter geteilt. Es ist alles noch so wie früher. Nichts ist verändert. Okay. Mit der kann ich nicht reden, okay. Willst du nicht lieber noch etwas schlafen? Sagotifa. Jeden Morgen haben sie meine Mutter irgendwo mit hingenommen. Ich habe oft alleine geweint. Ares, es wird Zeit, dass du redest. Und zwar über alles. Also gut, ich bin vom alten Volk. Aber das wisst ihr schon, oder? Der Begriff altes Volk stammt übrigens von Shinra. Wir selbst nennen uns Zetra. Der Planet gebärt uns, redet mit uns, öffnet sich uns. Auf das wir eingehen ins verheißene Land. Uns größtes Glück beschieden sein wird auf alle Zeit. Barrett. Naja, also ich hatte das für ein Märchen gehalten. Shinra, wohl nicht. Sie suchen verbissen das verheißene Land. Weißt du, wo es ist, Aris? Gibt es das wirklich? Gute Frage. Irgendwann werde ich es vielleicht verstehen. Aber noch weiß ich nichts. Selbst wenn wäre es euer... Nein, es wäre dein Land, Eris. Selbst wenn das Mako da nur so aus dem Boden sprudelt. Shinra hat da nichts zu suchen. Sie wollen es dir wegnehmen? <lacht> Diese gierigen Raffzähne! Claude, du wirst Aerys hier rausbringen, klar? Ich hab noch ein Hühnchen mit Shinra zu rupfen. Barrett, es ist nicht, wie du denkst. Oh, oh Mann. Nicht diese Nebelgeister schon wieder. Stammen die auch aus Shinras Labor? Das sind Mäuren. betrachte sie einfach als die hüter dieses planeten sie suchen die heim die das schicksal zu verändern suchen und halten sie auf wie meinst du das schicksal das leben das planeten von seiner geburt bis zu seinem ende der lauf der dinge ist nicht mehr änderbar alles steht fest ja der Planet wird schon bald untergehen. Und diese dämlichen Scheißmäuren lassen uns ins Messer laufen. Ist das dein Ernst? Obwohl, langsam. Woher weißt du das alles überhaupt, hä? Wer garantiert uns denn, dass du uns nicht einfach etwas vormachst? Immerhin bist du ja einer von Shinras Hunden. Ich bin kein Hund. Als Eris mir ihre Hand auflegte, hat sich mir all dies Wissen erschlossen. Also. Hm, wisst ihr? Eris. Unser so. eigentlicher Feind ist nicht der Shinra-Konzern. Sie haben zwar damit zu tun, aber unser Gegner ist ein anderer. Ich will irgendetwas unternehmen. Für die Menschen. Oh. Diese Welt. Sag, Eris, was weißt du genau? Darfst du wahrscheinlich nicht sagen, wegen oh diesen Viechern, ne? So gut wie nichts. Je mehr ich forsche, desto verwirrter bin ich. Wenn die Mäuren mich berühren, geht immer ein Teil von mir verloren. Blütenblätter einer welkenden Blume. Was jetzt schon wieder. Ja. Endlich hab ich euch gefunden. Hey, was soll das? nicht vermisst. vermisst? Nein. Wedge. Du hier? Mann! Schon wieder auf Trab. Dank der guten Verköstigung bei Elmira. Äh, aber wir haben jetzt, glaube ich, Wichtigeres zu besprechen. Schon bald? War das eine... Explosion? Das ist die Hauptgruppe von Avalanche. Sie wollen den Direktor einen Kopf kürzer machen. Der war leider zu langsam. Gegen Erschütterung. Explosion wurde Alarmzustand Alle Mitarbeiter umgehend Wir stecken hier fest. Kein Grund zur Sorge, junge Dame. Sieh doch. Die Routen im Labor sind noch nicht abgeriegelt worden. Ihr müsst hoch aufs Dach. Da wartet ein Hubschrauber der Hauptgruppe. Die Hauptgruppe? Als würden die uns jemals mit an Bord nehmen. Ich habe sie angebettelt, bis sie genervt zugesagt haben. wetsch. Also dann, bis später. <lacht> <lacht> <lacht> hätte uns ruhig fragen können Barrett. er hilft uns ha? zu hause wasche ich in den kopf als mal aus hier kuppe beigetreten okay dann muss ich aber erst einmal er ist ein bisschen die materie hier ändern materia äh, das bringt wahrscheinlich nichts ne? warte stimmt ja wäre alle ein bisschen besser aufgehoben magische attacke 250 ja Na, heilen luft toxin gebet mp boost magie und irgendein Zauber noch am besten, ne? der noch nicht hochgelevelt ist am besten und eine Barriere, Barriere auf alle wäre auch schon nicht schlecht, aber ich habe nicht noch ein alle. Ja, ich glaube, ich hatte vier gewitter braucht, aber warum nicht? Na gut, dann müssen wir mit ihr, müssen wir mit ihr einsetzen. Äh, Lichtschild wird. Na, ja, machen wir das. Dann mal raus hier. Weil wir sind ja immer noch Feinde ja, ne? Und wir müssen ja mal hier verschwinden irgendwann, ne? Geht da ja mal nicht so. Oh, Ruhe. Joink Froschring brauche ich nicht. Hoffe ich. Unser Ziel ist also das Dach, wir sollten den Fahrstuhl versuchen, den Hojo benutzt hat. Okay, das ist jetzt nicht die Stimme, die ich erwartet hätte, für Red, aber, okay, warum nicht? Warte mal, jetzt auch noch so ein ganz kleines, wow. Da liegt was? Nee, nicht. Aber warum nicht, ne? Also, meine ich. Ich habe mich jetzt, was hier noch passiert oder so. Da müssen Ding zum Chillen, ne? Gucken wir mal. Da geht es weiter, also gehen wir da ein ich sagen wir die waffen vielleicht noch ein bisschen hochleveln für er ist sind wir hier oh, egal gut dann würde ich sagen tun wir die waffen noch ein bisschen hochleveln für ein Feuerfall mein gott er ist 120 mp hier kommen wir wahrscheinlich zum labor zurück ne okay also ja die story ist ein bisschen anders im original gewesen normalerweise wäre er ist noch in diesem tank gewesen und rojo wollte planen red auf sie anzusetzen und ja der käfig war direkt neben eris er ist käfig er ist wohl keine ahnung ne? und ja, Red sollte die irgendwie fressen oder so, oder keine Ahnung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der damit bezweckt hat im Original, aber jedenfalls hat es so passiert und Red war in dem Käfig drinne und Barrett hat den Käfig kaputt gemacht, dann war da ein bisschen Rauch und man hat nicht gesehen, was passiert ist und Red ist dann direkt auf Hojo hingesprungen. Also er hat irgendwie nur so geschauspielert, um Hojo auszutricksen und freizukommen also so ungefähr ist das abgelaufen im Original. Äh, ja, nehmen wir das hier. Ne? Zusammengefasst Red sollte auf Aris losgehen. Hat auch gemacht, aber hat nur so getan. Und dann als äh, der Käfig aufgegangen ist, ist er auf rot losgegangen. Deswegen mich das ein bisschen äh, nee. ja, das nehmen wir. Mich, weil nicht die Änderungen so ein bisschen ja verwehrt haben, ich meine, das hätte man eigentlich auch noch umsetzen können. So, ne, ja, weil mehr materia magische Attacke und MP Maximum noch, also, ja, einige Veränderungen verstehe ich irgendwie nicht. Wedge war ganz offensichtlich auch noch nicht da zu dem Zeitpunkt im Original. Interessant ist ja diese komischen, wer weiß nicht noch, meuren die äh, im Spiel haben, die die Aufgabe, ähm, also das Schicksal zu manipulieren oder dafür zu sorgen, dass das Schicksal gleich bleibt. Ne? Was irgendwie ironisch ist, weil die tauchen nur in diesem Spiel auf und nicht im Original. Also haben die indirekt mehr oder weniger Schicksal geändert, weil die tauchten im original ich auf deswegen ja finde ich das ein bisschen ironisch dass deren aufgabe es ist irgendwie die sachen auf einer schiene sozusagen zu behalten obwohl die genau das gegenteil jetzt gerade machen in diesem spiel die sind weil die sind irgendwie so die filler irgendwie in diesem spiel und ich nehme jetzt mal an er darf uns nicht irgendwie alles sagen weil dann kommen die morgen und so ey Spoiler und ja keine Ahnung so etc so heißt das alte Volk das habe ich auch noch so in Erinnerung gehabt wie Red auch heißt weiß ich auch noch das bekommt man aber in diesem Spiel nicht mehr zu sehen in Midgar also ja dazu hören sage ich mal aber interessant cool ähm, wir sind jetzt auf dem Weg zum Dach das heißt Oh Gott, so viel ist gar nicht mehr übrig. Da kommt jetzt nicht mehr so viel. bin schon gespannt. Ich mache jetzt aber erstmal hier einen Schnitt. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder hier bei Final Fantasy 7 Remake. Ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. Wenn ja, dann lasst auch bitte ein Like, ein Abonnieren, den Kommentar. Das wird mich davon, dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Na.